Hallo, ich bin Katja Hermann Scheller, Historikerin und Redakteurin, Nerd. Gerne helfe ich auch mit Webdesign. Ich schreibe Artikel bevorzugt über wissenschaftliche Themen, Mathematik, Astrophysik. Ich produziere neues.